Jetzt willkommen zu einer neuen Folge von den versoffenen Testoleros. Heute das nächste Bier, das Einbecker Hansebock Naturtrüb. Naturtrüb. Ja, ich hab's eilig ja bei Tränkeland heute, muss das schnell gehen alles. Halt. Schöne Grüße an Boxyland. Uh, wir haben natürlich uh, Beer Tasting, die Boxyland Beer Tasting Box, haben wir natürlich getestet und war geil. Aber das Beer Tasting Protokoll fanden wir unzureichend, deswegen haben wir jetzt ein eigenes gemacht und genau. You know, wir testen natürlich jetzt nur noch nach unserer Beer Tasting Protokoll dingstens und nicht mehr nach dem anderen. Trotzdem wir genau. Grüße an Boxyland, ähm, schickt mal einen Sticker. Wir möchten alle weiter Werbung für euch machen. Genau. Gut, Einbäcker Hanseborg. Bereits zu Zeiten der Hanse war das Einbäcker-Bier dank seiner besonderen Rezeptur im gesamten Handelsgebiet von größter Bedeutung. Für mehr Infos einfach den QR-Code scannen und film ab. Also könnt ihr schön Film schauen. Ist hier unter dem Video äh, verlinkt der, das Video. Gut? Selbstverständlich ja was gibt's es für zu sagen 6,6 prozent 57 kilokalorien pro 100 milliliter wir haben eine 0,33er flasche brauwasser gerstenmalz Hopfe, hefe die polo kostet 1,50 bei ihr und ist aus einbeck ja. irgendwo im norden vermutlich das sieht ja an sich genauso cool aus wie das letzte Bier wa? Das sieht viel cooler aus. Deutsche Dreinheit hier. Image, ich kenn's es so nicht, muss aber nichts heißen. Seit 1378 finde ich schon das auf jeden Fall mindestens ein Punkt wert. Mindestens ein Punkt, ja. Äh, an sich sieht es gut aus. Kannst nicht meckern? Ey, da sieht man da, wo das natur war. Ey, Ja, das ist ja schönes Wo ist sein Handy? Wo ist mein Handy? Lampe, Taschenlampe. Das sieht man doch bestimmt. Was muss. mal. Auf, ich hab mal eine Idee. Mal sehen, wenn man das eingibt hier. Ein Bäcker an, so Bock. Kannst du nicht scannen oder was? Nee, ich wollte erst erstmal nur wissen. Kapduscht. Image, Ein Punkt. Also, für mich sieht das so aus, als wenn es eher so also ein Nischenprodukt ist. Aber dafür. Es ist schon ziemlich alt. Es gibt verschiedene Sorten. Na gut, so wie es aussieht, das ist es doch nicht so unbekannt. Ein ja. Becker-Hansebock-Erfahrung. Wie blöden Brandenburger kennen das bloß nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, gibt schon einiges, ne? Ja, dann mach halt einen Punkt braucht da eines der begehrtesten Biere der Hansezeit. Na gut, yes. die Hansezeit ist natürlich lange her. Ich meine, das wundert mich auch nicht. Diese 1378 ist schon bekannt. Hier in unseren breiten Graden eher weniger. Da haben wir es eher mit Rostocker zu tun oder mit? Oh, nein, hier glaube nicht, dass ich, dass ja Rostocker. Ja. Hansapilz. Hansapilz. Ja, gut. Image. Ah. Eins, zwei. Dann ja, mach halt zwei. Schon zu sauer hier. Aber halt es ist schon cool, ne? Also, ich, ich finde zwei Image 2. Jetzt die Bierflaschendosenoptik. Also, ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Das Grüne, die Flasche an sich, der Flaschenhals hier, diese UFI-Druckte wieder hier. Beim Glas, wie es aussieht, zwei Etiketts. Ja, zwei Etiketts. Und guck dir mal diese an. Ja, drei. drei du hast Hunger, wo es war. Ja, ist gut. Also ich finde, Bierflaschen-Dosenoptik äh, gebe ich dir auf jeden Fall mindestens in drei. Ja. Also drei Punkte. Ja. So, Funkfaktor. faktor Endlich. Oh warte, schauen wir das mal. Hm? So. Alter, wir haben ja noch nicht mal ein Stück getrunken. Ne? Naja, ey. War durchstehen, so, ja. Mann ja. hier. Bier ist schon warm. Was ist jetzt? Biooptik. Ach ne, Funfaktor haben wir. Biooptik. Jetzt die Biooptik. Guck oh, oh. Oh, dir an, Das hat eine schöne Farbe. schön aus wa? der schaum ist auch viel besser also finde ich auf jeden fall besser wie das andere der sieht lecker aus ey. schlecht hier kannst du drei punkte geben ja. sprudelfaktor zwei oder drei sprudelfaktor vom schaum her ja hier weniger da mehr also ich würde zwei sagen ja Gaumenliebe. Prost. <lacht> das, das ist toll, oder? Das ist Das riecht ja krass. 6,6 Volt, oder? Das ja, ist schon okay, dass das nur 033 hier ist. Ich haut ja schön drin. Finde ich. Find oh, da findet man schon ganz zu sauer, ja. Ich versuche nur ein zu verstecken für zwischendurch. Ja. Jo. Also ich muss sagen, der erste Geschmack war ja recht recht fruchtig. Der hat eine ganz schöne, also richtig herben Nachgeschmack war. Ja. Also kommt das Herbe hinten rum ganz schön raus. Ja, na ja Bock hat. Mhm. Oh, aber ey. der Anfangsgeschmack ist ja geil. Aber am Ende dann bittere halt. Das, das mhm. Bitte bitte Herbe. Das war ich nicht so gerne mag. Ich bin ja schon zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den Anfangsgeschmack und das, das, was danach kommt, mag ich nicht. Mm. Das riecht doch gut. Ja, wirklich, also ich finde das, das riecht richtig gut. Mm. Also ich krieg, also das Bier, das ist ja mal Bier, was ich richtig gerne rieche. Ja, ist okay. Tja, kaum Liebe und kaum Liebe. Erst liebt er dich, dann es dich. Eine drei oder vier? Ja, <lacht> das haben wir nicht hoch lang. Nee, leider, leider, leider. Dann eine drei. Mhm. Bin ich auch der Meinung. Schade, echt schade. Das fing so gut an. Das fing wirklich gut an. Also wer zu... Ich meine, manche stehen ja drauf, ja, aber das, das haut ja schön weg, ey. Das ist so, als hätte du vier verschiedene Biere trinkst, finde ich. Also ich würde es nicht will ich würde es auch nicht wegkippen, aber ich, das ist wie, ich finde dieses Bier, dieses Einbäcker Hansebock, das ist für mich, ist das wird zur Hassliebe. Ne? Spezial, Spezial, das ist von 1378. Das war in der Hansezeit sehr beliebt, sieht sehr gut aus, hat einen guten Ruf. Zwei Punkte, sehr Spezial gar nicht. Extra Punkte. Mit. Unten wird's eklig. Uwe. Kann schon mal Kannst du schon mal zusammenzählen, eigentlich. Achim. Kannst du ja nicht rechnen, wa? Er kann nicht lesen und nicht rechnen, wa? Das ist schon ganz besonderes. Ich staunen, dass ich überhaupt äh, sprechen kann. Ja. kannst du mal einschreiben, was das 1,50 kostet. 1. Blöde, ich, blöd, ich habe hier nur teure Bier gekauft, Was kostet eins? 1? 1,50. Okay. 1,50. <lacht> 31. Prost. Mhm. Was ist das denn? Ah, ich mach's spannend. Ist uh. da eine Grenze, oder was? Der Uwe entscheidet. Ich kann mir vorstellen, dass das kein Dollar-Uwe wird hier. Also schon mal besser als Rostocker. Auf jeden Fall. Zwar zahlen. Naja, Unterschied beim Rostocker ist ja das Ding, also das Bier aus, den, aus der Flasche oder das frische Zapfte? Bier. Ich muss sagen, das frische Zapfte schmeckt besser wie das aus der Flasche. Und? Ja, das ist ja immer so. Gut, wir reden jetzt über das Rostocker Pilz. Es gibt natürlich noch ein paar andere Sorten, das schmeckt eh schon besser. Ihnen Sorte schmeckt meiner Meinung nach besser wie das Pilz und schlechter wie das, das schmeckt Pilz. Nicht mal das Radler. Ja, das, das stimmt allerdings, der Radler ist dann ja wirklich. Okay. Aber das bei zum Beispiel, ich, zum Beispiel, ich, das hasselröder radler das, das kann den ja. Das ist so süß. Ja. Hasselröder ist ja lecker und so, aber der Radler, ey, das hat mich auch so enttäuscht. Das ist echt einfach zu süß. Da kriegt einen Zuckerschock. Ey. Das, ich weiß nicht, was die gemacht haben. <lacht> äh, hasselröder genommen, ein bisschen Zitronensäure oder ein bisschen Pfand darin und äh, ein paar Würfelzucker. Ja ja, oder? Ich weiß nicht. Also ich, hab, ich achte darauf nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich hab hier was anderes, was mir besser schmeckt. Das ist das? Einbäcker Hansebock. Na gut, das sieht dich. da. Datum hast ey. du schon mal besser gemacht als ich. Haha, <lacht> sag mal hin. Zahlen kenne ich mich aus. Ich heiß übrigens Jens. Ich bin ja eine Testperson. Oh. Hm. <lacht> das ist hier schon unterschrieben. Ich muss hier noch unterschreiben. Vom letzten Mal noch. Ja. Okay. Naja, immer so unterschreiben, dass das Manche erkennt. Mancher macht ein X und mancher macht einen Kreis. Ich habe äh, nee, hab eine Mischung. Ich hab, also ich habe einen X-Hundenkreis. Hier, da, da ist das X. Wir probieren jetzt den Uwe. Was ist denn das da drin? Ja, das ist Naturtrübt, das ist so richtig wie das damals war. Also diese da Und du hast ja einen großen Schluck Uwe. Das oh. Oh, ist oh. ja, schon ein bisschen uwe, schmeckt. Ich nicht. Äh, die Sonne. Ja, dann kriegst du halt den Punkt. Tadam! -da -da -da. Und damit zählt er. Ich zähle nochmal nach. Das gibt es bei 19 bis 23 Punkten. Von 30, wo ihr merkt. 19 Punkte. Silber. Krass, krass. Aber ich würde es mit der Tatsache, glaube ich, noch mal wollen. So, wenn die ist und so. ich ist das ganz cool. Also wenn das mal geben würde, wenn ich mal Ostsee-Urlaub mache, profitiert ich mit mir auf jeden Fall anstelle von einem rostocker, rostocker. Ja, ja natürlich also auf jeden fall ja, anstelle äh, von rostocker äh, trinke ich dir natürlich auch das ist demnächst